Ich möchte euch nun mit, ähm, zeigen, wie man mithilfe des folgenden Kriteriums die Unstetigkeit einer konkreten Funktion beweisen kann. Wir machen das hier am Beispiel der topologischen Sinusfunktion. Hierzu nehmen wir folgende Aufgabe: Beweise die Unstetigkeit der Funktion f von R nach R, die f von x auf Sinus 1 durch x abbildet, solange x ungleich 0 ist, und an der Stelle x gleich 0 besitzt unsere Funktion den Funktionswert 0. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, wo überhaupt unsere Funktion unstetig sein kann, nämlich um die Unstetigkeit einer Funktion zu beweisen, müssen wir zeigen, dass es mindestens eine Unstetigkeitsstelle gibt. Wir sehen, dass für x ungleich 0 ist unsere Funktion gleich Sinus von 1 durch x. Sinus von 1 durch x ist eine Komposition von zwei Funktionen. Einmal von der Sinusfunktion und einmal von der Funktion, die x auf 1 durch x abbildet. Diese beiden Funktionen sind stetig, also muss auch ihre Komposition stetig sein. Dementsprechend ist die Funktion an allen Stellen x ungleich 0 stetig. Das heißt, die einzige Stelle, wo unsere Funktion jetzt noch unstetig sein kann, ist bei x gleich 0. Überlegen wir uns, warum dies der Fall ist. Du siehst hier den Graphen der Funktion. Es ist eine Funktion, die in jeder Umgebung um die 0 beliebig oft zwischen minus 1 und 1 oszilliert. Und zusätzlich haben wir ja definiert, und das zeichne ich hier nochmal extra ein, dass f von 0 gleich 0 ist. Das heißt, wir haben hier an der Stelle x gleich 0 den konkreten Funktionswert 0. Warum ist die Funktion dort unstetig? Ähm, nun ja, nach der ersten naiven Intuition der Unstetigkeit bedeutet es, dass unsere Funktion dort einen Sprung besitzen würde. Zumindest hier an dem konkreten Beispiel fällt uns diese Intuition schwer nachzuvollziehen. Es ist nicht wirklich klar, ob unsere Funktion an dieser Stelle einen Sprung besitzt oder nicht. Es ist zumindest nicht ganz eindeutig. Also müssen wir ähm, auf wirklich ähm, auf das äh, auf die formale Definition der Stetigkeit zurückgreifen ähm, selbst ähm, weil unsere Intuition ähm, hier einfach nicht ausreicht, um eine Aussage darüber zu treffen, ob die Funktion hier unstetig ist oder nicht. Ähm, die formale Definition der Stetigkeit kann ja über das Folgenkriterium definiert werden, welches besagt, dass man den Limes in die Funktion hineinziehen kann. Wenn wir das Folgenkriterium für Unstetigkeit definieren und wir machen das hier gleich direkt am konkreten Beispiel der Unstetigkeit an der Stelle x gleich 0, dann würde es bedeuten, dass es mindestens eine Folge gibt, xn welche gegen 0 konvergiert. Das heißt, wir haben eine gegen 0 konvergierte Argumentenfolge, sodass die dazugehörige Folge von Funktionswerten f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Sprich, wir wissen ja schon, was f von 0 ist. f von xn darf nicht gegen 0 konvergieren. Ähm, nun ist es so, ähm, dass unsere Funktion in jeder noch so kleinen Umgebung um die 0 jeden Wert von minus 1 bis 1 mindestens einmal annimmt. Ähm, sprich, wenn wir uns die Menge aller Funktionswerte anschauen, die in einer kleinen Umgebung um die 0 angenommen werden, dann ähm, ist diese Menge an Funktionswerten ähm, wird nicht kleiner und schränkt sich nicht gegen 0 ähm, ein. Und, das macht, ähm, und deswegen äh, kann unsere Funktion hier auch nicht stetig sein. Überlegen wir uns, wie eine solche äh, Argumentenfolge, die wir hier suchen müssen, ähm, aussehen kann. Ähm, eine Möglichkeit ist, dass wir hier diese Extreme nehmen. Wir wissen ja in jeder Umgebung, um die 0 wird äh, mindestens einmal der Funktionswert 1 angenommen. Das heißt, wenn wir uns diese Funktionswerte äh, oder die dazugehörigen Argumente nehmen, überall dort, wo äh, der Funktionswert gleich 1 ist, dann können wir so eine Argumentenfolge bilden, die immer näher gegen die 0 geht, aber wo der Funktionswert immer konstant 1 ist. Also um das hier konkret zu machen, wir können als ähm, erstes Funktionswert die Stelle hier nehmen. Dann haben wir diesen Punkt hier als x1. Hier nehmen wir den nächsten Funktionswert, dort wo die Funktion wieder gleich 1 ist. Dann landen wir hier bei dem Argument und so weiter. Wir können so eine Argumentenfolge bilden, die gegen 0 konvergiert, aber die dazugehörige Folge der Funktionswerte ist konstant 1 und dementsprechend würde f von xn hier gegen 1 konvergieren, was nicht 0 ist. Gut, damit haben wir schon mal intuitiv ähm, gesehen, dass unsere Funktion an der Stelle f von 0 ähm, gleich 0, ähm, unstetig ist. Ähm, überlegen wir uns nun, wie diese Argumentenfolge konkret aussieht. Ähm, dazu öffnen wir hier ein Schmierblatt und schauen uns mal an, wie ähm, die Argumente sind, ähm, wo unsere Funktion gleich 1 ist. Also wir wollen uns anschauen, an welchen Stellen x ist f von x gleich 1. Und aus diesen Argumenten können wir dann unsere Argumentenfolge bilden. Gut, wir können uns zumindest überlegen, f von 0 ist 0, das heißt, x kann nicht 0 sein. Äh, in, damit diese Gleichung hier erfüllt ist, muss x ungleich 0 sein. Und dort ähm, hat ja f die Form Sinus von 1 durch x. Und so erhalten wir die neue Gleichung Sinus von 1 durch x ist gleich 1. Und jetzt überlegen wir uns, okay, an welchen Stellen ist die Sinusfunktion gleich 1? Machen wir dazu ein kurzes Diagramm. Wir wissen, dass die Sinusfunktion an ähm, Nullpunkt beginnt, dann erst steigt bis zu 1, dann runter geht und dann quasi hier eine neue Periode beginnt. So, das gleiche haben wir hier. Ein Argument, wo unsere Funktion gleich 1 ist, liegt hier. So, was ist diese Zahl? Wir wissen, die Periode vom Sinus ist 2Pi. Wenn wir das Ganze halbieren, dann halt kommen wir hier bei Pi. Wenn wir es wieder halbieren, haben wir hier Pi Viertel. Und dementsprechend wissen wir, also Sinus von Pi Viertel ist 1. Der nächste Punkt ist, wenn wir hier eine volle Periode weiter nach rechts gehen. Sprich, wenn wir hier an der Stelle plus 2 Pi haben, landen wir dann hier und haben das nächste Argument, wo der Sinus gleich 1 ist. Sprich, wenn wir auf Pi Viertel 2 Pi addieren, landen wir wieder bei 1. Und das Ganze können wir hier fortfahren. Wir können hier also wieder plus 2 Pi machen und so weiter und erhalten dann ähm, alle positiven Argumente, wo der Sinus gleich 1 ist. Ähm, gleichwohl können wir auch hier ins Negative gehen. Ne? Wir können auch 2 Pi abziehen und erhalten so auch weitere Argumente, wo unsere Funktion, also wo die Sinusfunktion gleich 1 ist. Gut, schauen wir uns an, wie wir all diese unendlich vielen Argumente ähm, irgendwie zusammenschreiben können. Ähm, wir sehen hier, dass wir Pi Viertel haben und auf Pi Viertel wird irgendein Vielfaches von 2Pi draufaddiert. Wobei ein Vielfaches ähm, in diesem Kontext ähm, so zu, ähm, aufzufassen ist, dass wir 2Pi mit einer beliebigen ganzen Zahl multiplizieren können. Wir können auch ins Negative gehen, sprich, dieses k kann auch eine negative ganze Zahl sein. Und das ist die Form der Argumente, wobei jetzt k Element z ist, wo unsere Funktion, wo unsere Sinusfunktion gleich 1 ist. Gut. Schreiben wir das mal hier auf, also Sinus von 1 durch x muss gleich 1 sein, dementsprechend muss 1 durch x von der Form sein, also Pi Viertel plus 2Pi k, wobei k eine ganze Zahl ist. Das Ganze können wir nun umstellen nach x. Wir erhalten x ist gleich 1 durch Pi Viertel plus 2Pi k und k ist wiederum eine ganze Zahl. Gut, somit haben wir all die Argumente ähm, gefunden, wo unsere topologische Sinusfunktion den Funktionswert 1 hat. Und jetzt müssen wir aus diesen ähm, Argumenten eine Folge bilden, die gegen 0 konvergiert. Na, und ein Ansatz ist, dass wir hier dieses k ersetzen ähm, durch eine natürliche Zahl, durch den Index ähm, der Folge und sagen, okay, xn ist 1 durch Pi, na, Schreiben wir es einfach hier hin, xn ist 1 durch pi Viertel plus 2 pn. Das ist eine Argumentenfolge, wir sehen, dass sie ist definiert durch den Kehrwert einer Folge, die für n gegen unendlich, auch gegen unendlich konvergiert, das heißt insgesamt konvergiert diese Folge gegen 0, perfekt. Die Funktionswerte der einzelnen Folgenglieder, also f von ähm, xn, muss immer 1 sein, denn diese Folgenglieder hier stammen aus diesen Argumenten, sodass f von x gleich 1 ist. Und damit sehen wir, xn konvergiert gegen 0, f von xn konvergiert gegen 1, aber 1 ist nicht 0, was f von 0 ist, also sprich f von xn. Konvergiert nicht gegen f von 0. Perfekt. Super. Damit haben wir jetzt alle Rezepte, um den Beweis konkret zu führen. Das, was ich hier natürlich aufgeschrieben habe, ist ziemlich hingeschmiert und wir müssen das Ganze auch nochmal formal sauber aufschreiben. Also nehmen wir uns nun ein neues Blatt und schreiben den richtigen formalen Beweis hin. Zunächst einmal müssen wir uns all die Objekte definieren, die wir für den Beweis brauchen. Da ist zunächst einmal die topologische Sinusfunktion selbst. Also definieren wir diese uns. Es sei f von r nach r mit f von x gleich sinus 1 durch x für x ungleich 0. Und jetzt müssen wir noch definieren, was f von 0 ist. Und das soll gleich 0 sein. Und damit haben wir äh, unsere Funktion f sauber definiert. Ähm, als nächstes brauchen wir die Argumentenfunktion. Ja, wir müssen ja zeigen, dass es ähm, eine Argumentenfolge gibt, die gegen 0 konvergiert, aber deren Folge der Funktionswerte nicht gegen 0 konvergiert. Und dementsprechend definieren wir uns diese Argumentenfolge. Also sei xn, n ist Element der natürlichen Zahlen, mit xn ist gleich 1 durch, schauen wir uns mal an, das war Pi Viertel plus 2 Pi n, Pi Viertel plus 2 Pi n. So, gehen wir zurück auf den Schmierblatt. Wir haben gesehen, dass das hier, die einzelnen Schritte sind, die wir brauchen. Wir müssen beweisen, dass xn gegen 0 konvergiert und wir müssen beweisen, dass f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Machen wir dies also schrittweise. Es ist, fangen wir an mit den Limes n gegen endlich xn. Das Limes n gegen endlich 1 durch Pi viertel plus 2 Pi n. Oh, machen wir es vielleicht so. Zeigen wir hier, okay, der Nenner konvergiert für n gegen endlich gegen unendlich. Dementsprechend äh, müssen die Kehrwerte von diesem Ausdruck äh, insgesamt gegen 0 konvergieren. Ähm, perfekt. Jetzt brauchen wir noch. den Limes n gegen und endlich von f von xn. Gut, ähm, wir wissen, xn ist ungleich 0, das heißt wir können die Fallunterscheidung von f von xn auslösen. Insgesamt haben wir hier Sinus von 1 durch, ne, wir haben ja Sinus von 1 durch xn, das setzen wir gleich ein, was ähm, Plus 2 pi n, äh, was xn ist, dann haben wir hier einen Doppelbruch in den Sinus drin zu stehen. Diesen können wir auflösen. N gegen unendlich. Sinus von Pi viertel plus 2 Pi n Perfekt. Ähm, hier kommt immer 1 raus. Das ist ja genau das, was wir uns hier ähm, überlegt haben auf dem Schmierpapier. Wir haben ja die Argumenten genau so definiert, dass hier immer 1 rauskommt. Kann man sagen, das hier ist immer 1. Also ist dann auch der Limes gleich 1. Also ist, ähm, wir wissen, dass... Schreiben wir nochmal konkret auf, was die letzte Zeile bedeutet, warum diese wichtig ist. Denn wir müssen ja hier zeigen, dass f von xn nicht gegen f von 0 konvergiert. Also Limes n gegen unendlich, f von xn ist 1, das ist nicht 0, was f von 0 ist. Perfekt. Perfekt. Ähm Und nun haben wir ja eine Argumentenfolge gefunden, die gegen 0 konvergiert, aber deren äh, dazugehörige Folge von Funktionswerten nicht gegen f von 0 konvergiert. Und nach dem Folgenkriterium ist damit unsere Funktion f an der Stelle x gleich 0 unstetig. Also nach dem Folgenkriterium ist f. An der Stelle x gleich 0 unstetig. Und nun ist es ja so, dass eine Funktion, die an einer Stelle unstetig ist, auch insgesamt unstetig ist. Und das ist ja das, was wir beweisen wollen. Deswegen ähm, würde ich hier noch weiter formulieren. Und damit ist f unstetig. So, perfekt. Wir haben also einen ähm, Beweis gefunden, warum die topologische Sinusfunktion unstetig ist. Um das Ganze ähm, zusammenzufassen, wie sind wir vorgegangen? Ähm, zunächst einmal haben wir uns überlegt, was es bedeutet, nach dem folgenden Kriterium unstetig zu sein. Man muss halt eine Argumentenfolge finden, die ging die Unstetigkeitsstelle konvergiert, deren dazugehörige Folge der Funktionswerte, aber nicht gegen den Funktionswert der Unstetigkeitsstelle ähm, konvergiert. Wir haben uns am Hand des Graphen überlegt: okay, wie können wir hier vorgehen? Das ist so ein Schritt, der durchaus sehr individuell ist, wenn wir eine andere Funktion hätten. Dann hätten wir eine andere Argumentenfolge gefunden, wir hätten anders argumentiert. Hier haben wir ausgenutzt, dass unsere Funktion so gemacht ist, dass sie in jeder Umgebung um die 0 jeden Wert zwischen minus 1 und 1 mindestens einmal annimmt. Und dann haben wir uns einfach mal die 1er Werte genommen. Man hätte genauso gut auch sagen können: Okay, wir nehmen uns hier diese Werte, die gleich minus ein halb sind, und packen die irgendwie zusammen es wäre eine andere Möglichkeit, ähm, haben uns dann die dazugehörigen ähm, Argumente gesucht. Das heißt, wir haben diese Folge XN, weil darüber müssen wir ja sprechen, irgendwie auch wirklich definiert. Ähm, und nachdem wir all diese Zutaten hatten für einen Beweis, haben wir den Beweis ähm, formal sauber aufgeschrieben, wobei wir auch so vorgegangen sind, dass wir uns zunächst einmal die Objekte definiert haben, die wir gebraucht haben, dann nachgewiesen haben, dass diese Objekte genau die Eigenschaften erfüllen, die nach dem folgenden Kriterium notwendig sind, damit wir die Unstetigkeit beweisen können. Und nachdem wir dies gemacht haben, haben wir das Ganze zusammengefasst und haben gesagt, ja, unsere Funktion f ist wirklich nach dem folgenden Kriterium unstetig.